Ja, ne? Das jetzt kommt, kommt ein Intro, an Andi. Ja, äh, okay, ich, ich kann gerne eins machen. Also meine Herrschaften, meine Freunde des, der Offenmarktradikalen Unterhaltung. Hier haben wir heute wieder einen Podcast vom Störfunk. Äh, heute geht es um das Thema Eigentum äh, und Recht. Äh, ja, das ist das Thema heute. Ja. Ähm, Wer will denn mal was, mal was dazu sagen? Ich fange mal an, um ein bisschen den Einstieg mhm. zu machen. Ähm, vielleicht vielleicht äh, es ist es eine ganz gute Idee, äh, Skala, dass wir vielleicht erstmal anfangen, so eine Grundlage zu schaffen, um darüber zu reden, was ist überhaupt Eigentum? Ach, das ist schon die Frage gewesen. Ja, das ist. <lacht> <lacht> okay, also ähm, ich kann auch, Andi, kannst auch also ich kann, wenn du magst, kann ist das Wurst. Also ich würde jetzt halt mit äh, Praxeologie ja immer ne? so ein bisschen argumentieren, ohne dass ich das Wort Praxeologie sage. <lacht> <Nee>. Ja, eh. <ey. lacht> nee, also ich würde es mal sagen, also jetzt, äh, letzten Endes, ähm, ja, also also, aus, also weil, weil ich sage Praxeologie, ich schaue da ein bisschen so mehr äh, aus der Sicht so von Mises und Menger und natürlich weiterführend äh, die Österreichische Schule mit, mit Mary Rothbard und äh, dem großen Hans-Hermann Hoppe. Ähm, ist letzten Endes eigentlich auch nur ein Ergebnis, menschlichen Handels- und äh, Entscheidungen. Ja. Also, dass sich ja Menschen irgendwo treffen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und äh, menschliche Körper letztlich äh, beziehungsweise deren Arbeitskraft sind ja natürlich deren Ressource, um überhaupt äh, die Befriedigung oder dieser Bedürfnisse ähm, zu erreichen. genau. Und ähm, ja, die Paxiologie betont da sozusagen, ähm, jetzt habe ich es doch gesagt, Paxologie. die betont dann sozusagen äh, ja natürlich die Arbeitsteilung im Handel, also das also wenn Menschen sozusagen eine Arbeitsteilung erreichen, die Bedürfnisse effizienter befriedigen, wohlgemerkt, also die Ergiebigkeit damit erhöhen. Ja, und natürlich der Aspekt, warum machen das die Menschen, also was ist deren Ziel? Natürlich haben Menschen dann unterschiedliche Besitztümer, unterschiedliche Talente, also Fähigkeiten, ihre Arbeit sozusagen zu verrichten. Und ja, na, wie gesagt, die Arbeitsteilung ist dann sozusagen, basiert dann sozusagen auf, den, auf der Grundlage von Eigentumsrechten, also im Sinne von, was die Menschen wissen, was die Menschen erworben haben, was sie sozusagen mit ihrer eigenen Arbeitskraft erzeugt haben, um im Handel gehen überhaupt zu können. Also ohne Eigentum ist Handel äh, denklogisch nicht möglich. Genau. Das würde ich jetzt so zur äh, praxiologischen Erklärung sagen. Ich Möchte gern jemand ja. sein, ja. Hm? ja. und wie ist das jetzt, wenn alle gleich sind? Ja, ich glaube, das ist a priori nicht möglich, ne? das utopische, angestrebte Sozialismus? Glück des Sozialismus? Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Indem man halt ähm, äh, äh, Naturwissenschaften ausschaltet oder beziehungsweise mit... Äh, Aphorismen belegt, um zu denken, und zu glauben, ähm, das, was man sich nicht äh, objektiv aus der Natur herleiten kann, äh, muss natürlich von Gottes Hand oder anderweitig äh, komischen ähm, Kreaturen, dem Spaghetti-Monster beispielsweise, geschaffen werden. <lacht> genau, das ist so die, die Marx'sche Antilogik, ja, also, da können wir auch nochmal, ich will da gar nicht mehr dazu sagen, <lacht> genau. ähm, das ist gar nicht, ähm, ja, also, ich kann jetzt nochmal, weil ich da sagte, also das ist so, so diese. Jetzt will ich mich gar nicht auf jetzt Menger oder Rothbard, äh, Menger oder Mises explizit beziehen. Könnte, ich, könnte man auch nochmal machen, ähm, aber mir, mir gefällt immer ganz gerne auch die, die Idee von Rothbard eigentlich, also die, die Ausführung von Rothbard, wenn man dann immer so dieses von diesem Eigentumrechtsaxiom spricht. Ähm, da geht es ja zurück auf äh, das alleinige Eigentumsrecht am eigenen Körper, also dieses Selbsteigentum sowie also dieses erweiterte Eigentum, was dann letzten Endes ähm, materielle Produktion ist, also was man mit seinem eigenen Körper, was ich schon gerade vorhin auch sagte, mit dem eigenen Körper, Arbeitskraft letzten Endes schafft. Aber auch darüber hinaus, ähm, sagt der Rothbard, was man auch erwirbt. Ne? Da aber ganz wichtig dabei, ähm, auf nicht aggressiven Weg muss das erfolgt sein. Ähm, was natürlich die Praxeologie auch irgendwo dann äh, ja, sagt, mehr oder weniger. Ähm, ja, und Eigentum sozusagen ist letztens dann, äh, oder wie soll ich sagen, ähm, Eigentum ist letzten Endes ja auch in dem Sinne gemeint, dass man dann die Gewalt an einer Sache hat. Genau. Und das ist so darunter zu verstehen, ähm, was was äh, ja, prinzipiell dieses Eigentumsaxiom, ähm, kann man dann eigentlich aus dieses naturrechtliche Prinzip äh, verstehen. Und ähm, da kann ich, da würde ich tatsächlich mal an Andy weitergeben, denn ähm, ich habe nochmal das Eigentumsrecht, äh, das, das Naturrecht oder dieses, diese ähm, Interpretation von, was ist denn jetzt Naturrecht eigentlich? Die habe ich tatsächlich ähm, nochmal bei Hasnas, ähm, bei John Hasnas, habe ich das nochmal ein bisschen, ist das für mich mal äh, greiflich geworden oder logisch geworden. Ähm, genauer nehme ich aus dem ähm, nicht politisierten Common Law. Ja, findest, was... ähm, hm. das äh, Common Law ist natürlich entstanden äh, in den ja, in äh, Großbritannien, in heutiger UK, die bald aus der, oder die aus der EU ausgetreten sind, was ja best ist. Und ähm, <lacht> oh, ja, im Endeffekt ist das äh, so gekommen, äh, also die Römer sind, äh, ja, im Endeffekt, äh, also als die Römer eben aus diesem Land äh, sich verzogen haben, äh, war eben das Problem die Problematik, dass äh, ja im Endeffekt Recht und Ordnung, das von den Römern davor, äh, ich sage jetzt mal, bereitgestellt wurde, äh, ja, da waren die Römer einfach nicht mehr da. Ja. Was es, Wie es, konnte sich das also dann entwickeln, dass äh, doch wieder Recht und Ordnung und äh, nicht Mord und Totschlag herrschte? Ähm, denn das ist so gekommen, also es ist natürlich immer äh, schlecht für dich, wenn irgendwie äh, in, oder wenn du in Gewalt verwickelt wirst. Ja, du willst nicht äh, irgendwie Gewalt äh, anwenden, das ist, weil das sehr teuer für dich ist. Darum haben die Leute eben angefangen, ja, einfach Alternativen zu suchen. Ähm, äh, zu Beginn war das noch, war, gab es noch so vereinzelte äh, äh, gewaltsame äh, ja, Möglichkeiten, die Konflikte beiseite zu legen. Äh, Im Endeffekt, dass du hattest du die sogenannte Blutfäde, dass du dann praktisch mit deiner äh, mit deiner Familie, Freunden und so weiter, wenn der ein Unrecht angetan äh, wurde zu dem Kerl, der dir das angetan hat, hingehst und den dann verprügelst und ihn bestrafst oder wie auch immer. Ähm, ja, aber irgendwie die Leute, die wollten das halt nicht, dass sie irgendwie so im Endeffekt ihr Leben dafür riskieren. Ähm, und deswegen ist man dann dazu übergegangen, weil das eben für die Beteiligten praktisch war, dass man angefangen hat, äh, ja, gemeinsam äh, an einer Lösung äh, zu arbeiten. Ja, und äh, das wurde in der sogenannten MOOT, äh, also M-O-O-T, ähm, da wurde das äh, ja, im Endeffekt besprochen, wie man das jetzt löst. Ähm, und so hat sich das dann, weil es immer sich, Immer wieder sich wiederholt hat, ja. Also man kann sich das so vorstellen, sagen wir, der, äh, der Nachbar, wir haben zwei Nachbarn. Äh, sagen wir, wir, wir haben äh, Maurice Höfgen und äh, Andreas Kemper, ja. So, jetzt hat der Maurice Höfgen, der hat, der hat eine Kuh, sagen wir, ja, oder hat, der hat eben mehrere Kühe, äh, und der äh, Andreas Kemper, der hat eben Gemüse und so weiter. Äh, und ja, eben baut eben auf seinem Acker an. So jetzt, ja, an dieser Stelle muss ich noch sagen, ähm, also die haben Wirklichkeit keine Kühe, weil das sind, so, okay, was, was das für Personen sind, das sage ich dann <lacht> ja nicht. So, Sorry für die Unterbrechung. <lacht> genau. Ja, also die Personen sind eigentlich egal, aber nehmen wir mal den Herrn Kemper und den Herrn Höfgen. Ähm, so, sagen, also sagen wir ja, jetzt bricht dem Herrn Höfgen die Kuh, äh, dem Herrn ja, Höfgen bricht die Kuh aus. Äh, und die sind ja Nachbarn und jetzt geht eben die Kuh vom äh, Herrn äh, vom Herrn Höfgen auf das Feld von Herrn Camper, Ja, und dann dabei wird das Feld von Herrn Camper einfach zerstört. ja Das geht ja eigentlich gar nicht, also ist eben schlimm, ja, und ich meine, der Herr Camper der hat eben nicht mehr als dieses, äh, dieses Feld, ja, und das nutzt er eben, um sich und seine Familie zu ernähren. Und äh, der Herr Höfgen hat das jetzt zerstört, ja. So, was könnte der jetzt machen? Er könnte natürlich seine Familie und Freunde und so weiter zusammensammeln. Äh, dann äh, nimmt er den, äh, ja, dann äh, rennt er zum Haus vom Herrn Höfgen und, äh, ja, zerstört es, ja, und macht, macht sonst was. Ähm, aber das, das Problem dabei ist, dass die Leute eben sich so sagen, ja, okay, ich habe darauf keine Lust, ja. Ich will dann jetzt nicht Gewalt haben und es ist auch ein gewisses Risiko dabei, weil der Herr, äh, weil ja die andere Person auch immer äh, Freunde und Familie und so weiter hat, die eben bereit wären, ihn zu verteidigen, ja. So, weil es eben, weil man eben vermeiden will, dass, dass es zu dieser Gewalt kommt, geht man eben darauf hin, dass man zum, äh, dass man sich eine friedlich, friedlich, friedliche Lösung sucht. Und das macht man, äh, hat man damals in der Mut gemacht, indem das Ganze eben durchgesprochen wurde. Äh, und jetzt äh, sagen wir zum Beispiel, dass die Lösung ist, okay, äh, der, äh, der Herr Höfgen muss jetzt dem Herrn Camper äh, äh, durch den Winter bringen, indem er die Milch der Kuh äh, ihm übergibt. Ja, er muss jetzt diese Milch ihm übergeben. So, wenn das jetzt eine gute Lösung ist, was passiert dann? Dann ja, wird es werden Herr äh, der Herr Camper und Herr Höfgen wieder glücklich werden und gute Freunde werden. Aber wenn das nicht erfolgreich ist, dann wird irgendwann wieder es, wird es wieder deshalb zu Streitigkeiten kommen äh, und dann wird eben wieder wird man wieder in die Mut gehen. Ja, so wenn jetzt sagen wir ein paar Jahre später ein ähnlicher Fall vorkommt ja wo eben eine jemandem eine ziege ausbüchst, zum beispiel und die dann in die eben auch vom nachbarn äh, sagen wir das heu zerstört oder sonst was äh, das gemüse was auch immer ja dann erinnert sich daran eben und sagt okay äh, damals beim herrn höfken und Herrn kemper hat das so und so gut funktioniert oder eben so und so nicht gut funktioniert dann machen wir das nochmal so oder wir machen es eben anders. Und auf diese Art und Weise entwickelt sich das Recht immer weiter und es korrigiert sich immer wieder selber und geht dann eben in Richtung eines Idealzustandes äh, im Anbetracht der Situation. Ja, also jetzt ist es natürlich auch so, dass das nicht bei jeder Sache angewendet wird sozusagen. Also bei Dingen, wo einfach kein Konf keine Konflikte entstehen, wird auch kein äh, Recht geschaffen werden. Zumindest nicht im Kontext von diesem Common Law oder diesem Prozess äh, der Rechtsentwicklung. Ähm, und zwar ähm, nehmen wir zum Beispiel die Luft. Ja, wenn ich jetzt die Luft äh, vom äh, Nachbarsgrundstück atme, ja, das ist ihm egal, er hat noch genug. Da wird kein Konflikt entstehen. Deswegen wird es auch, wird auch im Common Law Prozess hier kein äh, Recht entstehen. Das Recht wird nur da entstehen, wo es auch notwendig ist, das Recht äh, ja, überhaupt entsteht. Und so wird, auch, wird sich auch das Eigentum entsprechend bilden. Ähm, genau. Genau, das ist ganz interessant. Das ist eigentlich das, was du, du hast es so ein bisschen. Also bewusst, also ich denke auch bewusst, dass das so ein bisschen ökonomisch umschrieben, Dann ist eigentlich genau so die, die Vorgehensweise, also die, die Betrachtung, die eigentlich Menger auch schon gesagt hatte in Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, denn er sagt da so ähm, oder schreibt, also benutzt oder das Wort Institution, also Eigentum ist eine Institution und die letzten Endes auf die Knappheit von Wirtschaftsgütern resultiert und ähm, für ihn sind, also er definiert Wirtschaftsgüter als, sind sozusagen diese knappe Güter, die sozusagen, einen Wert für eine Bedürfnisbefriedigung erreichen. Und deswegen ähm, brauchen sozusagen Eigentumsrechte den Schutz des Besitzes und der Bedürfnisbefriedigung an sich. Also sprich, ohne Eigentumsrechte ähm, gäbe es keine ähm, oder wäre eine gerechte und effiziente Verteilung knapper Ressourcen unmöglich. So, das ist ja auch so ein bisschen, was du eigentlich auch, glaube ich, angesprochen hast ähm, mit der Luft, also dass es keine knappe Ressource ist. Ähm, es geht auch um die also die Verteilung oder die, die, die, die, die, die Zuweisung, also Zuweisung nicht im Sinne sozialistische Zuweisung, sondern für, die, für das natürliche Haben sozusagen, wie Mises sagen würde, wem Eigentum gehört und dann natürlich die Betrachtung dessen, in welcher Form Eigentum verletzt wurde. genau Und dieses Common Law ist irgendwo ganz interessant, dadurch, dass sich das sozialwissenschaftlich, also auch ökonomisch gesehen selbst, Regelt mit, sagt es ja also quasi mit Try and Error, da, ähm, aber auf einer ganz banalen Ebene bleibt. Und dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, fand ich eigentlich nochmal, das ist nicht so, also es ist nicht einfach nur ein banales Beispiel, sondern es widerspiegelt eigentlich genau diese Art äh, über die Laufe der Zeit von der Beilegung von Streitigkeiten, die sich dann sozusagen als erfolgreich erwiesen haben. So dass sie halt für jeden Normalbürger wohlge wohlge äh, äh, wohlgemerkt äh, verständlich sind. Und auch für so einen, ähm, ich glaube, das schreibt auch, Hessen schreibt da auch, wie diese auch um so ein Gerechtigkeitsempfinden irgendwie, äh, de, also einem Gerechtigkeitsempfinden entsprechen. Genau, also sprich, ähm, ähm, genau, also quasi Regeln, die da nicht verstanden werden, kann man sagen, die werden, sind dann auch eigentlich nicht wirksam oder ähm, die werden gar nicht ähm, gehandhabt. Ähm, das Interessante ist halt, das schreibt er, glaube ich, auch in einem Buch, ähm, ist, also als Argument ist halt auch zum Beispiel die Regeln des Common Law ähm, auf, angewandt auf diese ganzen ähm, Vertrags-, auf das Vertrags und Handelsrecht, das, was sich auch über die ganzen äh, Seebeziehungen über die Jahrhunderte entwickelt hat. Das ist auch nochmal ganz interessante ähm, Art und Weise, wie sich eigentlich diese Geschäftspraktik äh, von dem Common Law eigentlich da weiterentwickelt hat. Aber ähm, jetzt mal sagen muss, ähm, von, das ist ja auch die Kritik, ähm, staatliche Regelung am Ende des Tages, dieses ganze Common Law heute eigentlich äh, eher in der Freiheitslichkeit unterminieren, also eher weg von der Freiheit begeben. Er schreibt, Ich glaube, der schreibt dann irgendwas mit, ähm, ja, so, äh, ich weiß gar nicht, <lacht> der Staat ist irgendwie äh, zur Schaffung für so ein Rechtssystem nicht notwendig, sondern ein erhebliches Hindernis oder so, schreibt er, glaube ich. Das ist ganz spannend. Ja, ja. Ähm, ja ich meine, das Common Law hat sich ja auch praktisch durch, teilweise auch durch staatliche Eingriffe, eben entwickelt. Das war eben zum Beispiel, dass der König praktisch wollte, ja, er wollte halt Geld haben, ne, also hat er pra praktisch, äh, war das am Anfang so, dass eben die Opfer Geld bekommen haben äh, und dann, äh, aber später hat sich das immer mehr dazu entwickelt, dass eben der König äh, sein, mhm. äh, ja, äh, sein Geld bekommen hat äh, zur Staatsfinanzierung im Endeffekt und äh, das war, äh, ja, der König wollte auch, ähm, also es die hier, Ruhe des Königs, ja, das war, oder äh, ich, ich mir, mir entfällt gerade der Begriff, der heutzutage verwendet wird, aber ähm, ja, eben diese äh, The King's Peace, don't disturb the King's Peace. Es war ursprünglich, war das eben nur im Königspalast äh, und dann als sich das langsam immer weiter ausgeweitet, bis es dann eben ganz England war und du praktisch irgendwann halt Immer, wenn du irgendwas gemacht hast, gegen äh, The King's Peace äh, verstoßen hast. Also langsam immer mehr, äh, ja dass der äh, Bürger nicht äh, mehr entschädigt wurde, sondern eben hinzu der König äh, wurde mhm. äh, hat Geld bekommen. Ja. Das, mhm, das war ist... eine langsame Entwicklung. Das ist tatsächlich, ich, ich, ich, das höre ich tatsächlich das erste Mal gerade, ähm, also aus der, ähm, histor aus, als historisches Faktum, ähm, oder ich habe es vergessen, aber ähm, also Rothbard schreibt auch darüber, ähm, dass ja quasi die die, die ähm, der Fokus, quasi des, der, der, dass er das Opfer letzten Endes oder die Opferfamilien eigentlich die Beschädigten sind und ähm, der Fokus, der Staat sich dann sozusagen heutzutage, der Rechtspositivismus, ähm, dem einbezieht zu sagen, okay, mir wurde was Unschädliches getan, ich muss darüber entscheiden. Ich, und ähm, also die ganze Rechtsprechung, die dann sozusagen nach passiert, die wird vielleicht auch im, ähm, äh, je nach Anwendungsfall wohlgemerkt, gibt es eine Opferentschädigung im Sinne von vielleicht Schadensersatz, was auch immer, keine Ahnung. Meistens ist es ja aber dann so, dass äh, das schreibt glaube ich Rothbutter äh, in Ethik der Freiheit, schreibt er, ähm, dann wird man eigentlich noch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht denunziert, aber man wird so ähm, be beleidigt als, als Opfer oder als Opferfamilie, indem man halt ähm, die Steuerzahler und das Opfer belastet, weil man den Täter ins Gefängnis einfach steckt. So, ne? Damit ist dann nochmal so, so eine Peinigung ist das so ein bisschen. Das ist ganz interessant, weil, aber wie gesagt, die, äh, es geht, ging mir nur darum, die, die, äh, dass der Fokus eigentlich immer mehr, der, der, wer ist das Opfer letzten Endes, ist äh, nicht die Person oder der unmittelbare Subjekt, was da geschädigt wurde, ist, sondern der Staat per se mega absurd eigentlich. Ich habe ich hab zwei, zwei Gedanken oder zwei Fragen, besser gesagt. Ähm, die, der eine Gedanke war, ähm, wie ist es mit den Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, die nach Deutschland gekommen sind und ähm, ein bestimmtes Stück Land oder ein Haus oder was auch immer zugewiesen bekommen haben äh, und es zufällig eben in der Ostzone lag und nach dem nach der Wende die rechtmäßigen Eigentümer das zurückbekommen haben. Gleichzeitig sind dabei ja auch Eigentumsrechte entstanden für die neuen sozusagen ähm, Mieter oder Besitzer oder wie auch immer man das dann in, in so einem ganz kleinen Maße an Feinheiten der, der, der deutschen Sprache irgendwie ähm, festmacht, aber es ähm, ist ja so ein zweischneidiges Schwert, oder? Also, also es, die Eigentumsrechte, die zurückgegeben wurden, gleichzeitig äh, laut Recht ähm, sind da neue Eigentümer da, die einen Anspruch bekommen haben. Ähm, und dann sind ja teilweise auch Grundstücke geteilt worden. Also, dann, keine Ahnung, es war ein Grundstück, wo ein Haus drauf stand, in dieses Haus ist eine vertriebene Familie eingezogen. Nach der Wende ähm, wurde das. Grundstück zurückgegeben, aber nicht das Haus, sondern das Haus wurde dieser Familie zu, zugesprochen, sozusagen. Das ist ja auch eine komplette Verschiebung von Eigentumsrechten. Das ist die eigentliche Frage. Ja, das. also ich würde dazu sagen, das ist ja im Endeffekt so, ähm, dass du dein Haus äh, praktisch aufgibst. Ja? Also dass das ist dann eben dass du sagst, dass das keinem mehr gehört im Endeffekt und dann sagst du, okay, jetzt kann der kommen und dem gehört das jetzt, nicht mehr dem. Ähm, und ja, wie das jetzt im Einzelfall genau ist, äh, okay, ist die Frage, ob man das dann als, äh, ja, der, okay, der, der, ob man wirklich sagen kann, okay, der hat sein Haus verlassen ähm, oder nicht und der kommt da auch wahrscheinlich nicht mehr zurück und dann irgendwann kommt er plötzlich doch wieder ähm, und wird, möchte sein Haus zurückhaben, ähm, das ist, äh, ja, das muss man, würde ich sagen, ist ein, eine Einzelfallfrage. Ja. Aber es ist nach der Wende ja relativ oft passiert, dass, ähm, klar wurde, wurde das im Einzelfall entschieden und so weiter, aber ähm, es war ja immer ein staatlicher Eingriff. Also die, ja. die, die Eigentumsrechte wurden ja zu, zu allen Seiten sozusagen missachtet. Ja, also, ich, ich sag mal was dazu, beziehungsweise, also ich weiß nicht, ähm, also ich habe davon noch nicht gelesen oder gehört, beziehungsweise, aber ich kann es mir vorstellen, wenn du, das, wenn du das sagst, dann das klingt sehr plausibel. Ähm, das ist eigentlich die Frage gewesen. Nee, also, <lacht> also da, das war, das war gerade ein Gedanke, ähm, Ach so, okay. und ich wollte jetzt noch auf was anderes hinaus. Mm, okay. ähm, wenn man das jetzt historisch nochmal sieht, mm. ähm, auch, und dieses kleine Einzelfallbeispiel auf, auf ein ganzes Land ähm, hm. ähm, münzt, wie jetzt im Fall Russland ähm, und ein Putin Eigentumsrechte hm. ähm, beansprucht oder ähm, geltend machen möchte, ähm, wo es ja historisch gesehen schon eher darauf hindeutet, dass in seinem Kopf das Recht auf seiner Seite ist sozusagen. Hm. Äh, egal was für ein politisches system da in russland herrscht aber ähm, hm. das Z ist doch historisch ganz oft passiert so ähm, genau. gewalt gegen, gegen andere länder weil eigentumsrechte ähm, eingefordert genau das ist politische mittel basiert immer auf gewalt oder gewaltandrohung also darum geht es ja eigentlich Es oh, sind nicht nur politische mittel das sind doch äh, das ist eigentlich die ganze marxische ideologie also die auf gewalt basiert die halt äh, der Bolschewismus eigentlich als erste ähm, praktische Ideologie, sage ich mal, oder prak praktizierende Ideologie, äh, das tatsächlich so angewandt hat. Ne? Ähm, aber das ändert mich so ein bisschen an dieses ähm, Prinzip eigentlich, also du hast, den, du hast natürlich den, den Leviathan, den Staat, gegen, gegen den kannst du nicht viel ausrichten. Ne? Also es sei denn, du, was kann man machen. Ja, also gut, ich will jetzt nicht sagen, was man machen kann, aber du kannst dich dem halt nur unterwerfen letzten Endes man kann ja mal versuchen zu kämpfen gegen gegen ein Gegner der halt übermächtig ist so das ist ja das Problem aber das ist ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte ist äh, das, hat, das hatten wir vorhin äh, vor der auf vom Start sage ich mal äh, kurz besprochen und ich hatte es angesprochen das ist ja dieses homesteading Prinzip von von Mary rothbard ähm, er sagt ja also äh, es geht bei ihm darum, so ein bisschen ähm, das Konzept, dass man die eigene Arbeit, Produktivität, Eigentum an der Sache erwirbt, ne, dieses typische Eigentumsaxiom. Äh, aber ähm, die letzten Endes auch diese moralistische bzw. Ähm, effizienteste Methode, Eigentum zu erwerben, letzten Endes ist, äh, ja, das zu nutzen oder zu, zu selbst zu produzieren. Ähm, aber er sagt ja dann nochmal, ähm, ähm, also in Homesteading sagt er auch, dass ähm, das, das, was also, das Eigentum, was durch Gewalt oder Diebstahl oder Betrug erworben wurde, also wie der Staat das macht, unmoralisch und ungültig ist. So. Und demnach ähm, kann keine Regierung per se, also eine Regierung ist sowieso äh, hypostasiert, das ist kein, kein Monster, das sind einzelne Akteure, ähm, davon mal abgesehen, kann kein, also äh, das ist sein Argument, kann keine Regierung Eigentum an Land oder Ressourcen an sich besitzen. So und äh, bei Ethik der Freiheit spricht er sogar davon, ähm, wenn es die möglichkeit dann gibt dieses rechtmäßige eigentum das heißt ob man dann rückwirkend herausfindet wem eigentlich wer dieses eigentum auf den nicht aggressiven wege erworben hat durch kauf durch erst was auch immer dem auch wieder sozusagen ausgehändigt wird und wenn es halt wenn du halt niemanden auf, ausfindig machst ja dann dann habe ich keine antwort dazu <lacht> Genau, aber ähm, ich weiß nicht, da komme ich halt noch mal so ein bisschen auch darauf zurück, ähm, weil diese diese, ähm, diese Ausführung mit diesen, ähm, also es verfällt mir gerade ein, die Ausführung von Rothbard, die geht ja auch mit, was, was John Locke sagt, und zwar, ähm, dass man so die eigene Arbeit mischt. Und ähm, die be sagen beide auch, ähm, das finde ich auch irgendwo, also ich finde es auf einer Ebene legitim, dass man dass sie sagen, ähm, dass man das, was man als, als Land oder also einen Boden beansprucht, ähm, das, das Kultivieren sozusagen, dass das dann Eigentum ist und das, was halt als Land, ne, nehmen wir an, ich habe eine Insel, ich bin Robinson und auf der anderen Seite der Insel, die ich halt nicht kultiviere, weil ich nur, weiß ich nicht, ein Prozent dieser Insel kultiviere, landet dann äh, Robin, äh, Freitag und der äh, macht halt sein Ding da so. Ne? Und dann hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt sagen können, ja, ich bin, war zuerst auf der Insel, ist jetzt meine Insel. Und dann würde halt Locke und Rothbard würden sagen, Hey, das wird nicht kultiviert, also ist das nicht dein Eigentum. So. und ich finde diese Frage und also ich habe da so eine, ist so eine Frage die ganze Zeit im Kopf, weil für mich ist halt Locke der ist also der ist nicht für mich, sondern der ist, äh, der ist historisch also faktisch kann man das belegen, der war halt Positivist, ne? also äh, Emp Empirismus Positivismus, also quasi alles was empiristisch ähm, faktisch wahr oder falsch sein kann, ne? das ist das gilt für ihn so. Und da frage ich mich halt, wie kann man denn wissen also wie kann man denn Eigentum definieren, ähm, indem man sagt, okay, ähm, also indem man an einer empirischen Handlung sozusagen ähm, festhält, ähm, was Eigentum ist. Denn es kann ja gut sein, dass, dass in meinem Fall Robinson, der hätte große Pläne, so plötzlich hat er mit seinen, hatte irgendwie ausbleibende Handlungen, dadurch, dass Freitag gelandet, äh, auf der Insel gelandet ist, kann er jetzt seine Handlungen, die er vielleicht geplant hatte, nicht mehr ausführen. Ähm, oder ähm, wer relativiert denn, wann, wann ein... Also ich ich weiß, also ich habe da nichts dazu gefunden zu Rothbard, aber wo ist es de definiert? Was heißt denn kultivieren? Also in, in welcher muss ich das Land sozusagen objektiv benutzen? Oder was bedeutet denn in dem Augenblick? Oder wann ist es denn gerechtfertigt zu sagen, jetzt wird das nicht kultiviert? Das, das hätte mich gerne mal interessiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal auseinandergesetzt habt. Ansonsten müssen wir das Thema nochmal wechseln. Also das ist so ein bisschen der Widerspruch, den ich halt bei Rothbards und Log sehe. Also wann? Ähm, hm? Ja, also äh, die Sache ist, ähm, ich, ich, also ich muss zugeben, ich bin im Rothbard-Ding äh, nicht gerade nicht so drin. Äh, ich weiß jetzt nicht. Also auf jeden Fall weiß ich, dass Log macht auf jeden Fall so diesen äh, Weg, dass du sagst, okay, meine, äh, also praktisch, ich habe das Selbsteigentum, also ich gehöre mir, deswegen gehört mir auch meine Arbeit und damit gehört, gehört mir auch das, äh, mit dem ich meine Arbeit vermische. Ja, also wenn ich jetzt, genau. wenn ich ne, das, das ist Lock, ich, ich weiß nicht, ob das äh, äh, Rothbard auf genau diesem Wege geht. Ja, ähm, das auch genau, ja. Also wir, wir, haben, wir haben auf jeden Fall mit äh, Hoppe, haben wir da eben den Unterschied, dass er nicht diesen Weg geht, dass du sagst, okay, ähm, das, das gehört mir äh, oder meine Arbeit gehört mir sondern er geht eben direkt über diesen Weg, dass du sagst, okay, eine Norm, wann eine Norm gerechtfertigt äh, gerechtfertigt werden kann, eben wegen diesem äh, hm. perform performativen Widerspruch. Ja, also dass du sagst, okay, äh, äh, diese, wenn ich jetzt so, äh, oder wenn ich jetzt behaupte, äh, okay, äh, Mord ist jetzt gerechtfertigt, oder nee, wir, wir sollten, wenn ich jetzt argumentiere, wir sollen feindliche Handlungen begehen, dann ist es ja so, okay, ich äh, nehme, mache ja praktisch keine äh, feindliche Handlung gerade. Ja? Ähm, also, oder in der Argumentation, damit ich die überhaupt durchführen kann, das ist es ja notwendig dafür, dass ich sage, dass wir uns friedlich verhandeln, verhalten müssen. Äh, und äh, ja, so leitet er eben, das auch her. Und er geht eben nicht diesen Weg, dass er sagt, okay, die Arbeit gehört uns, sondern er sagt praktisch, okay, ich kann nicht, ich kann das nicht rechtfertigen, ohne mir selber zu widersprechen, dass praktisch hm. dem Zweiten das jetzt gehören soll. Ähm, die, die Sache ist die, ähm, mit dem, äh, wann du das, wann dir das jetzt genau gehört, ähm, das ist tatsächlich ein wenig unterschiedlich. Also du musst es. Hm. Äh, also es, da gibt es unterschiedliche Leute, die teilweise unterschied, leicht unterschiedliche Dinge sagen. Ja, also, ähm, so, also es ist im Common Law, glaube ich, sogar ziemlich klar definiert. Äh, ich weiß es jetzt auch nicht, wie genau. Ja, aber auf jeden Fall, dass du eben, du musst also wirklich mit der Sache irgendwas machen und äh, auch ja, sie praktisch äh, für dich äh, klar markieren, mhm. dass sie dir gehört. Also es muss für jeden ersichtlich sein dass äh, diese Sache jetzt nicht irgendwie einfach hm. ein Stein ist, der in der Natur rumliegt. Genau, das Interessante ist eigentlich genau das, ähm, also das, also wenn das so ist, wie das ist, was wir gerade, oder was du gerade auch erzählt hast, wie wie Roth, äh, die Hoppe am Endes diese Betrachtung zieht, also dass er ja quasi die Argumentation hat, ähm, also die Begründung, dass man diesen Eigentumsbegriff auf der Annahme oder auf das, dass dieser Begriff auf der Annahme basiert, dass ja das... Bedürfnis nach Eigentum ein Teil des menschlichen Handelns ist und äh, der Entsche für die Entscheidungsfindung sozusagen ähm, essentiell ist. Ähm, das, ja, unabhängig von der, von der Argumentation, beziehungsweise, oder anders, ähm, was ich sagen wollte, ist, für mich kam es gerade näher eigentlich an diese praxiologische Auslegung, was, was ich auch gerade meinte, als äh, Rothbard eigentlich quasi damit sagen will. Denn, äh, damit, ähm, damit also er, er macht sich damit, er schließt damit ähm, ähm, sozusagen genau das oder, also Rothbard tut sich damit angreiflich machen, so hatte ich das jetzt nämlich im Gefühl, deswegen hatte ich diese ja. Frage am Anfang gestellt und das macht das schließt Hoppe und da, damit erweitert er für mich eigentlich die, die Praxeologie so. Ja, hm. ja also äh, bei Hoppe haben wir, ähm, also Hoppe kritisiert da auch Rothbard, also er sagt praktisch ja okay, äh, so es ist ja praktisch, äh, Rothbard und Locke gehen ja eben im Endeffekt über diesen im Endeffekt über diesen Weg. Okay, wir haben hier einmal, äh, das ist die Natur des Menschen und daraus schlussfolge ich dann und so weiter und so fort, ja. Aber dann sagt, sagt Hoffmann eben zwei Dinge, eben dass man aus einem Ist nicht auf ein Soll schließen kann, ja? also weil ich habe ja hier, hier praktisch äh, hm. ähm, ein, ja, eine Ist, äh, empirisch, ja so ist das. Und daraus schließe ich irgendwie aus einem Soll auf ein Soll. Und das geht halt eigentlich so nicht wirklich. Ja, ja. Das ist, der, äh, ich glaube, äh, naturalistischer Fehlschluss, sagt man dazu. Das und dann ja. ist es ist eben auch noch das Problem, dass die menschliche Natur halt eben hochkomplex ist und du das jetzt nicht wirklich auf eine Sache äh, reduzieren kannst, so wirklich, ähm, weswegen eben Hoppe dann... Äh, ich glaube 1988, also 1988 mit seiner Argumentationsethik angekommen ist. Mhm. Also ist und, äh, auch, auch mit dem Praxiologischen, äh, er hat, äh, also es ist im Endeffekt, ist es eben dieses, ja diese misesianische Erkenntnis, mhm. dass du, äh, oder es ist im Endeffekt eine, es ist im Endeffekt Praxiologie, er, er fängt halt nicht mit dem äh, Startpunkt an, der mensch handelt sondern hm. der mensch argumentiert ja genau richtig äh, und das also er sagt praktisch also es argumentieren ist ja auch eine menschliche handlung und eben aus dieser untergruppe des menschlichen handelns äh, schlussfolgert er dann welche äh, ja, äh, welche normen äh, gerechtfertigt we werden können und welche nicht hm. Genau, also Sprache ist ja argumentieren und man kann nicht nicht argumentieren. Das ist ja genau diese, ähm, also wenn man das wieder, äh, widersprechen würde, wäre das ja dieser performative, performative Widerspruch, genau. Ähm, Scheiße, ich wollte noch irgendwas sagen. Ah, es ist auch weg. Ähm, ich habe ja, ich, ähm, ähm, ich hab noch eine, eine Frage. Also ich bin, ich, ich hinke etwas hinterher mit den ganzen Büchern. Ich ähm, kann nicht sagen, wer was jetzt geschrieben hat. Ich, ich klebe gerade bei Max Stirner. Ähm, und ich habe gerade mich gefragt, wie, wie ist das in, in, in Staaten wie Nordkorea, ähm, wo es ja ähm, abtrainiert wird, sogar irgendwie einen eigenen Gedanken zu haben. Ähm, das heißt, irgendwie trennt sich ja genau das, also die, die Argumentation vom, vom Eigentum am eigenen Körper sozusagen das ist ja das ist ja ein komplettes Doppelleben. So, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da alle mitgehen, was, was da läuft. Aber ähm, wie kann man das verargumentieren, dass, ähm, dass, der, dass der Geist anders mitläuft als, als der Körper? Also so wie bei in der Sklaverei zum Beispiel. Ähm, ja, äh, das ist ähm also Stirne ist ja äh, eben mit diesem, äh, es gibt praktisch kein, äh, ja, ich sage jetzt mal, überpositives Recht. Ne? Also es ist ja, ist ja eher mit diesem, diesem äh, Egoismus da äh, oder philosophischer Egoismus. Ähm, ja, äh, da, da ist ja natürlich, äh, ist Stirne natürlich anders. Ähm, das mit dem, ähm, ja, das mit der äh, Sklaverei lässt sich so beantworten. Also es ist praktisch so, Du kannst zwar jemanden versklaven, aber du kannst nicht argumentieren, dass es gut ist, jemanden zu versklaven, weil du eben dann der Tatsache, dass du argumentierst, eben in dem, was du für argumentierst, widersprichst. Hm. Also du kannst, du kannst das zwar machen, aber du kannst das nicht rechtfertigen. Das ist der zentrale Punkt. Genau, und ähm, wenn wir gerade von Störner sprechen, ähm, er sagt, also. Ich weiß gar nicht genau, was, wie er das schreibt, wie er das sagt, aber das geht ja darum, genau, dass das ähm, Recht und Unrecht, äh, das ist das interessante an ihm, dass er so ein bisschen so präpraxiologisch ist und dass er halt auch da schon sagt, eigentlich, dass Recht und Unrecht ja auch eine subjektive Wahrnehmung sind. Also dass quasi Recht eine Regelung von äh, oder, oder eine Regelung der Handlungen von Individuen ist und quasi und Grundlage von Regeln und Normen irgendwo, oder auf Grundlage und Regeln und Normen basiert, das ist irgendwo. Ganz interessant, also zu diesem Beispiel finde ich, das hat es auch gerade angesprochen, Andi, und zwar, ähm, da wird sozusagen ähm, dieser Rechtspositivismus nämlich übergestillt, also wird daraus ähm, ein normatives Ged äh, Regelgut sozusagen. Das das ist dann das wird dann gesetzt, das ist dann so eine Rechtsreformation, wo man sagt, okay, das ist jetzt gegeben, das ähm, wo man auch ganz, weiß ich nicht, das kann man mit ganz vielen anderen Ideologien vergleichen, wo man sagt, okay, ein bestimmtes politisch, ideologisches Gedankengut ist jetzt sozusagen äh, gesetzt. Das ist sozusagen der Weg, den wir gehen. Das Grundrecht äh, besteht daraus, äh, das Grundgesetz besteht daraus, ähm, dass du dein Eigentum ähm, im Zweifel für das Wohl aller äh, abgeben musst. Ne? Also damit wird dann quasi legitimiert oder legitim gehandelt. Also das sprich dich jetzt, ich geht wieder weg von Stirner, aber ähm, es, ist, es ist, das ist auch eine interessante Überlegung von dir. Ja, ähm, also da ist es also, ist natürlich wichtig zwischen dem äh, positiven Recht, also wie das Recht ist und dem, wie das Recht sein soll, dass mhm. man da unterscheidet. Ja? Also du hast, also im Endeffekt ist es ja auch wieder dieser naturalistische Fehlschluss, äh, du Du nimmst die Ist-Situation, okay, äh, so ist äh, der, äh, ja, der aktuelle Stand, ja, also das ist der Stand der Dinge, so steht das im Grundgesetz, deswegen soll das so sein. Okay, ja, äh, nein. <lacht> ähm, und er ist sogar noch, also noch deutlich schlimmer als der Fehler, den, oder, ja, also ich denke, man kann das auch argumentieren, ich bin jetzt da nicht der Experte drin, ähm, aber. Also es ist offensichtlicher als das, was Rothbard macht. Und ähm, die Sache ist auch die, dass du eben auch in, ich sage jetzt mal, unserem äh, Denken musst du ja auch darin unter dazwischen unterscheiden, weil ähm, du musst ja praktisch sagen, okay, so soll das Recht sein und so ist das Recht. Ja, also wenn du jetzt praktisch äh, auch, äh, wenn ich mir jetzt mal also noch mal diesen Fall mit der DDR jetzt zum Beispiel, ja, das Recht ist so und so, deswegen sagen wir, okay, das ist das Eigentum von dem und dem im positiven Recht, aber das Recht sollte eigentlich so sein, dass es dem und dem gehört, ja, also das muss man eben unterscheiden und das ist auch so eine Sache, die so zum Beispiel so ein radikaler Demokrat oder so nicht versteht, ja, also das, oder die dir das bringen, ja? ist nicht nur der radikale Demokrat natürlich, ja, die sagen dir dann, ja, okay, ähm, wir, also es gehört aber jetzt dem oder der Staat sagt jetzt, ja, okay, das gehört dem und nur deswegen gehört das dem. Ähm, es dem. Du musst natürlich unterscheiden, ja, so ist das jetzt und eben so soll das sein. Ja, das sind zwei sehr unterschiedliche Punkte, die man unterscheiden muss und auch hm. wir sprechen ja davon, okay, das ist das Eigentum, obwohl, es, obwohl wir eigentlich sagen würden, okay, eigentlich sollte das so sein, dass das nicht das Eigentum von dem ist. Genau, das ist halt diese, dieses normative Überstulpen Also es gibt per se keine normative Wissenschaftlichkeit, das ist als halt, ja, aphorismische Bullshit von <lacht> Sozialisten. Aber ich, ich finde es immer interessant, mir fällt noch ein, denn, denn also Störner, ähm, wir ja gerade von Recht sprechen, weil Stirner geht ja gar nicht so auf dieses, äh, also er, er argumentiert nicht so mit diesem Eigentumsbegriff an sich, dass das ähm, wie so ein naturgerecht oder naturgegebenes Ding ist, sondern er betrachtet das eher so ähm, illusorisch. Er, würde, er hat halt eher so argumentiert, dass man also, ähm, also illusorisch im Sinne von das Eigentum letzten Endes auf eine Idee beruht, die aber ähm, ein, also wo ein Individuum letzten Endes das Recht hat, irgendwas zu besitzen und daraus wohl gemerkt ähm, seine Bedürfnisse befriedigen zu können. Also es hat, das Individuum hat sozusagen Rechte insofern, dass es seine Bef äh, Bedürfnisse befriedigen erstmal muss ne? und ähm, natürlich dann auch äh, so, dass du auch nicht äh, die, ja, die Integrität der Eigentumsrechte oder der Rechte jetzt fange ich schon wieder an Eigentum zu sprechen ähm, anderer einschränkst oder irgendwie ähm, manipulierst, stürst, was auch immer. Genau, also erklärt es eher mit diesem Rechtsbegriff, mit diesem subjektiven Rechtsbegriff. Mhm. Du, ähm, genau, da wollte ich, genau, also du, ich, wenn, wenn ihr nichts mehr habt, gerade zu diesem Thema, dann, äh, wir hatten ja noch mal ein Vorgespräch, Hat es dir noch mal erzählt, Andi, oder gesprochen, du wolltest noch mal Kinsella ansprechen. Ja, äh, ich, also, hm, bitte äh, der Kinsella, also im Kontext von dem, was Hoppe da 1988 da entwickelt hat, mit der Argumentationsethik, äh, in, zu dieser Zeit äh, war Rothbard eben im, äh, ja, Rechtsstudium, also er hat äh, Rechtspositivismus -Rechts studiert. Ganz schlimm, ganz schlimm. Äh, und da ist er, <lacht> <lacht> und da ist er eben auf ein Konzept im Common Law gekommen, oder ein, eine Regel im Common Law gekommen, namens Estopel. Das ist, ähm, das bedeutet praktisch, äh, wenn du jetzt, äh, also deine Hand, wenn du jetzt irgendwie konkludent äh, handelst, dass dann, äh, und dann später sagst du, ja, okay, eigentlich habe ich dem nicht zugestimmt, dass du das dann eben praktisch nicht sagen kannst. Ja? Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen äh, Transfer von Land hast zum Beispiel, dann musst du, ähm, und du sagst, ja, okay, und, und du machst es praktisch nur mündlich ja und sagst, okay, äh, du darfst jetzt mein Haus, äh, darfst jetzt das Grundstück kommen. Und auf Grundlage dessen fängst du dann an, dass du das Haus, dass du das Grundstück eben äh, ja, darauf vorbereitest, dass du jetzt da ein Haus hinbaust und du steckst da halt Arbeit rein und so weiter. Und dann du, sagt er eben, ja, okay, nee, ich verkaufe dir das jetzt doch nicht. Äh, und es gibt, wir haben keinen Vertrag unterschrieben, das ist nicht gültig. Ähm, ja, äh, und dann kann eben der, äh, äh, ja, der äh, das Gericht sagen, ja, okay, nein, das lassen lasse ich dir nicht durchgehen. Du hast gesagt, oder du hast so gehandelt, dass er sich darauf verlassen hat, äh, dass du so und so handelst, äh, also dass du ihm das verkaufst. Und jetzt äh, musst du ihm das praktisch, äh, ihm den Schaden entschädigen. Ja? So. Und es ist im Endeffekt, ist er von dieser Idee darauf gekommen, dass du das auch so machen kannst, okay, wenn jetzt einer eben eine gewaltsame Handlung eingeleitet hat, dass er dann, wenn man gegen ihn dann in, äh, als gegenüber ja, im Gegenüber praktisch eine Handlung äh, eine gewaltsame Handlung unternimmt, dass er sich argumentativ dagegen nicht wirklich verteidigen kann, weil wenn du sagst okay die gewaltsame Handlung die ich gemacht habe die war richtig, dann kannst du auch nicht wirklich also dann kannst du auch nicht wirklich sagen äh, ja, okay, die gewaltsame Handlung von dir ist jetzt falsch. Ja, wenn du sagst, okay, Gewalt ist in Ordnung, dann ist er ja bei mir auch nicht falsch, wenn ich sie gegen dich anwende. Äh, wenn du aber, wenn du sagst, ja, okay, meine Handlung war wirklich falsch, dann kannst du dich auch nicht dagegen beschweren, wenn du bestraft wirst. Das ist so die äh, grundlegende Argumentation von ähm, Kinsella. Äh, und das ist eben in Verbindung mit diesem, äh, ja, estoppel äh, Konzept im Common Law entstanden und dem, äh, ja, und dem, der Argumentationsethik von Hoppe, äh, aus diesen beiden ist er praktisch eben auf äh, seine, äh, ja, Estapel Theory of Rights nennt er das. So ist er da drauf gekommen. Sehr spannend. Ähm, ja, du würdest fragen? Äh, ja also das, das klingt ja so ein bisschen nach ähm, Vertragsabschluss durch ähm, Handschlag oder ähm, täusche ich mich jetzt gerade ja also so ist er praktisch eben drauf gekommen ja mhm. ähm, oder das, so. und das ist ja sorry das ist ja das ist ja auch ein Phänomen ähm, was immer mehr verloren geht also ähm, äh, ich habe jetzt zum Beispiel, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich ziehe ich zieh demnächst aus meiner Wohnung aus. Ähm, der Nachmieter hat gesagt, er übernimmt die Küche, das heißt, ich hätte einen Abschlag bekommen. Er hat den Mietvertrag unterschrieben und hat plötzlich gesagt, nee, ich will die Küche doch nicht mehr haben. Jetzt muss ich diese ganze Küche rausreißen. Ähm, und er hat aber quasi mit Handschlag bestätigt, dass das passiert. So. Und äh, das ist ein Phänomen, was irgendwie auch im Zuge dieses ganzen sozialistischen Scheiß, irgendwie auch verloren gegangen ist. Also, ich weiß nicht, ob das alles immer so parallel läuft, aber genau dieses darauf verlassen, was ich da, was, mit diesem Handschlag, dass das passiert, findet nicht mehr statt. Ja, immer Verträge machen, ne? Ja, ohne Scheiß. Bei allem. Ja, das ist so. Das ist sowieso im, äh, im Rechtspositivismus hier ne, unter Privaten da bist du echt am Arsch. Selbst wenn du irgendwie so einen pseudo machst, da, da musst du wahrscheinlich echt zu einem Notar gehen. Und dann... Ja, und dann kommt plötzlich der Gesellschaftsvertrag um die Ecke. Das, das interessiert einfach überhaupt genau, keinen. Okay, okay, genau, ja. genau in der Form dieser Klammer von Microsoft. Ich bin der Gesellschaftsvertrag. <lacht> Mit so <lacht> Augen. Genau mit diesen zwei Augen, genau. ja, Und dann kommt ja, und dann eine Annalena Baerbock nach, nach China und sagt, ja, aber wir haben doch einen Gesellschaftsvertrag und wir müssen jetzt ja alle. <lacht> ja, genau. Ja, ich hab halt tatsächlich tatsächlich habe ich halt auch mal geguckt, ähm, ich habe mit, mit ChatGPT gekämpft, ob ähm, es wie das jetzt ist, wenn ich jetzt äh, meine deutsche Staatsbürgerschaft ablegen will. Mhm. Da erzählt er mir die ganze Zeit, ähm, ja, das geht. Aber du hast halt Nachteile. Du kannst nicht wählen gehen und du, und du kannst vielleicht bestimmte Dienstleistungen und öffentliche Güter nicht äh, benutzen. Ja, ich möchte keine Dienstleistungen und öffentliche Güter benutzen. Welche Nachteile habe ich denn? Ja, du, kannst nicht, du kannst nicht wählen gehen und eventuell kannst... Ja, was? Hä? Was bist du denn? Okay, okay. Ich, will, ich, will ich will eigentlich nur in, der Schweiz, in die Schweiz auswandern mit einem, weiß ich nicht, so, ne, so gedacht, ich will in die Schweiz auswandern oder in ein anderes Land auswandern und ich will mein, äh, meine Staatsbürgerschaft einfach ableben, äh, ablegen. Ja. So. Ja, das hat natürlich bestimmte Nachteile. Ähm, weißt, ja, okay. weißt du, wenn du fliehen willst oder wenn du äh, äh, äh, äh, äh, äh, Schutz brauchst, und da, da, na, du kannst bestimmte Rechte und Pflichten nicht mehr äh, so, sozusagen beanspruchen, weißt du, als Deutscher. Und dann, ja, na, aber es gibt es nicht so wie Menschenrechte? Oder die Schweiz ist ja jetzt auch diplomatisch neutral. Ich meine, die gewährt dir ja auch Grundrechte und du kannst ja auch gegen Entgelt äh, einfach deine Sozialleistung sozusagen zahlen das geht vielleicht, aber du kannst vielleicht nicht wählen. <lacht> so, was du denn jetzt? Ich will nichts wählen. <lacht> ja, also ja, irgendwie, irgendwie geht das, aber irgendwie, äh, ja, also der Woke ChatGPT-Pod, der wollte mir nicht so richtig helfen. Genau. Ja, also ChatGPT ist teilweise echt <lacht> unlogisch. Ne? Also ich meine, ich habe ihn, hab ihn mal gefragt, so, ähm, ob äh, ob man das recht, also ob man das moralisch rechtfertigen kann, jemanden in einen Käfig zu sperren, äh, um eine Straße zu bauen. Also sagt er nein, äh, das kann man nicht rechtfertigen und dann gibt er mir noch eine Erklärung dazu und so weiter. Also warum äh, erklärt mir praktisch, warum darf ich keine Gewalt anwenden? um eine Straße zu bauen. Und dann sage ich, okay, aber darf ich Steuern erheben, um äh, eine Straße zu bauen? Ja, das ist wichtig. Und äh, Gesellschaftsvertrag, was weiß ich. Ja, und dann, ja aber ist das nicht auch Gewalt? Und so, wenn ich jemanden androhe, ihn in einen Käfig zu sperren. Nein, das, die Gesellschaft und Straßen sind wichtig. und Also wirklich, also erst sagt er, nee, geht überhaupt nicht. Ja, kann sie nicht machen. Und dann plötzlich, ja, in Ordnung. Also Junge, ey. Error, Error. Ja, also damit, damit man es mal festhält, also ein Gesellschaftsvertrag ist der größte Bullshit, den man sich überhaupt ausdenken kann, äh, weil das alles über moralistische und rechtsnormative Vorstellungen geht. Und äh, irgendjemand glaubt zu denken, er, wüsste die, er könnte Konflikte lösen, indem er weiß, wie die Bedürfnisse der Leute gelenkt werden. Also der ein, die einzige legitime Form, die ich, äh, wenn, wenn man das im Gesellschaftsvertrag nennen möchte, dann ist es tatsächlich... Äh, die Ausführung von Hessnes, was diesen, also zumindest in seinem Buch, ne, der, das nicht politisierte Common Law ist. Also da gehe ich mit und äh, nenne es von mir aus Ges Gesellschaftsvertrag, aber alles andere, was auf äh, nicht praxiologischer Ebene, ähm, also wo, wo Wert reingespielt wird, ist das ist alles, ähm, für mich ist das alles Rechtspositivismus. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, und da, äh, hm, ja bitte. Also so Gesellschaftsvertrag-Theorie ist, ja äh, ist ja auch praktisch im äh, in, mit diesem, äh, wie eine Firma handeln soll. Ja, also auch mit diesem, da gibt es eben dieses äh, Stockholder-Prinzip und das Stakeholder-Prinzip mhm. und zusätzlich gibt es eben auch noch so ein, ähm, hier, hier eben äh, Gesellschaftsvertrag-Idee, äh, ja, dass irgendwie ja, die Gesellschaft würde wollen, dass die Firma das und das macht. Ja, also das ist dann, also, es, also ich weiß jetzt nicht, ob es da was Neues gibt, aber das ist auch ziemlich, äh, ich sage jetzt mal, sehr unvollständig und auch sinnlos und so, aber also es ist es ist auch wieder so ein bisschen so ein Cope, ja, also plötzlich äh, heißt es dann wieder, ja, den gibt es überhaupt nicht, den Gesellschaftsvertrag, aber wir müssen uns trotzdem daran halten irgendwie, ja, also es ist kompletter Unsinn, ja, auf allen Ebenen. Und egal, auf worauf du es anwendest, es gibt einfach keinen Gesellschaftsvertrag und damit kannst du auch absolut nichts rechtfertigen. Wo, wobei, wobei das bei dem ja noch etwas mehr Sinn macht, weil du zwingst ja niemanden zu was und sagst nur, ja, okay, äh, du solltest dich als Unternehmer so verhalten, dass es äh, der Gesellschaft gefällt, ja, oder du solltest dich so verhalten, wie die Gesellschaft will, dass du dich verhältst. Aber du zwingst ihn ja nicht dazu. Ja? Das kannst du ja noch irgendwie rechtfertigen. Aber beim Gesellschaftsvertrag im Sinne von Staat, ja, also, hm. da zwingst du dann die Leute, dass hm. sie irgendwie Geld bezahlen auf Grundlage von irgendeinem Vertrag, der nicht, der halt nicht existiert, ja. Also die, die Leute geben das ja teilweise zu. Ja, der Gesellschaftsvertrag existiert nicht und der rechtfertigt auch hm. überhaupt nichts. Und dann kommen die Straßen. Es ist unfassbar. Naja, aber also gerade Arbeit ist ja, so, ist ja total absurd, weil ähm, äh, ähm, man, man, man schließt ja den Vertrag ab mit, mit bestem Wissen und Gewissen. Äh, die meisten ähm, sind eher nicht imstande dazu, das, das richtig zu machen sozusagen in ihrem, in ihrem Sinne und verstehen eben das mit dem Eigentum nicht, sondern wettern dann im, im, im Nachhinein eher darüber, wie, wie scheiße doch der Arbeitgeber ist und fordern vielleicht jetzt auch gerade, also beobachte ich bei meinen Kollegen, beobacht, äh, äh, fordern Inflationsausgleich und dies, das. Es ist freie Wirtschaft, in der ich arbeite. Ähm, mein, mein Arbeitgeber verargumentiert das ganz anders. Ähm, aber es ist so dieses ähm, Vaterstaat äh, Mama Arbeitgeber, was weiß ich. Also so dieses Elterliche, dass, dass jemand anderes das für mich lösen soll. Ähm, und die Eigentumsrechte die ganze Zeit in andere Hände gegeben werden, das finde ich gerade auch bei der Arbeit total absurd. Das ist ganz interessant. Das ist so ein bisschen, das hatte ich irgendwie bei Stefan Molyneux gelesen, wo er so ein bisschen auch darüber spricht, wenn man immer an diese Argumentation oder an diese Diskussion kommt, wenn man zum Beispiel die Fragen stellt, wer, wer baut die Straßen? Ne? Dann, dann, ist es, dann ist es meistens wirklich so, dann, dann wird meistens auf einer, auf einer Ebene argumentiert, die eigentlich also die ist eigentlich, man muss sagen, die ist eigentlich ähm, wissenschaftlich oder, oder ähm, objektiv, kann ich schon sagen, unfair, wenn man das jetzt wertfrei halten will, weil die Wertung wird reingebracht, indem man ähm, Argumente bringt, die aus diesem eigentümlichen Verstehen kommt. Erstens aus einem eigentümlichen Verstehen, wo kein Wissen verfügbar ist, wie eigentlich anderweitige Lösungen aussehen können, und durch Angst getriebene ähm, Aussagen dabei entstehen. Damit wird man eigentlich als Diskussionspartner, der diese Frage beantworten soll, ähm, dermaßen klein geredet und eigentlich das ist das Un Unverschämtheit, muss ich sagen, weil das muss man einfach mal beobachten, wenn man mit solchen, äh, also einfach die, die Fragen zum Beispiel auch, das sind auch diese Bildungsfragen und solche Sachen, mit welcher Grundhaltung man eigentlich da, auf welcher Ebene man da diskutiert und das, das habe ich persönlich so satt ähm, und da frage ich mich halt auch diese Leute, die sich dann nämlich beschweren, die was, die tun da Verträge abschließen, die müssen bestimmte Verpflichtungen eingehen, äh, die können aus diesen Verträgen auch raus, wenn es nicht passt, das ist, ein, das ist ein, halt ein freier Markt, ja, eben. aber dann halt diese Forderung zu stellen, dass dieses, Sollen ist, wollen, dieses Sollen ist Wollen für andere zu machen, das ist eine moralische, ähm, wie soll ich sagen, das ist das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Das ist eine Anmaßung, moralische Anmaßung sozusagen gegenüber des, des Arbeitgebers. Ja, wenn also der Arbeitgeber... Meine, hm? Also bei dem mit den Straßen, ne? das ist ja noch, noch besonders absurd. Ja, Also wirklich unironisch. Also früher die Leute das für gerechtfertigt empfunden, wenn jemand eingesperrt wurde oder bestraft wurde, weil er die falsche Religion hatte. Heute glauben die Menschen, es ist gerechtfertigt, jemanden einzusperren, weil er also ich sage das jetzt unironisch, ja, weil er keine Straße finanziert hat. Das ist, hm. also das ist, wenn du dir das mal durch den Kopf ja. gehen, gehen lässt, das ist sowas von absurd. Also wirklich, der hat keine Straße finanziert und jetzt kannst du den einsperren. <lacht> was, was bist du eigentlich, also wirklich nicht? Ja, du bist doch echt äh, äh, Junge, das ist unglaublich. <lacht> Und das sind die dann, die sich dann wahrscheinlich hardcore äh, an dieser Religionsschrift das Grundgesetz halten, von dem letztens auch Heimatloser erzählt hat. <lacht> es, ist, es, es, ist, es ist eine Religion, es ist pure Indoktrination von irgendeinem normativen, pseudonormativen oder nennen es wie es Marx, irgendeine Art von Rechtspositivismus auf einer ganz üblen Ebene. Aber auf einer ganz, ganz üblen Ebene. Und das fängt ja auch schon in der Schule an. Also der, der es ist ja selten, dass da sowas passiert wie, wir erarbeiten uns jetzt andere Lösungen. Wir, wir, wir, wir, wir üben jetzt irgendwie, wie ist es denn eigentlich als Unternehmer oder so. Also so eigene logische Fähigkeiten entwickeln oder auch, das ist ja eher in England so ein bisschen üblich, so Debattierclubs oder so. Also richtig debattieren, das können die jungen Leute ja gar nicht mehr. Und da, da wird eher mit Angst gearbeitet und ähm, wir werden alle sterben und das Klima und so weiter. Und ähm, was fördert man denn dadurch? Das ist doch, das ist doch nicht, das hat doch nichts mehr mit, mit äh, eigenmächtigen Menschen zu tun, die da herangezogen werden. Ja, es ist auch irgendwo nicht wirklich der Sinn der Schule äh, oder wie der Schule, wie sie heute ist. Äh ja, eigenständige Menschen zu erziehen, sondern halt ja gute Bürger und gute Bürger hier in dem Sinne, dass sie halt in die Arbeit gehen und Steuern zahlen. Ja, ähm, ja das ist äh, im Endeffekt der Sinn der Schule. Und ich meine, es ist auch so dieses Konzept, dass jeder genau gleich schnell lernen soll und genau dasselbe. Also warum denn? Das macht doch keinen Sinn. Ja, also ich meine, der eine interessiert sich vielleicht für das, der andere für das. Wieso sollte wieso sollte der eine Wieso sollten alle das gleiche lernen? Das macht einfach keinen Sinn. Und, und auch zum gleichen ja. Zeitpunkt. Also ich meine, hm. es, macht, es macht auch keinen Sinn, dass zum Beispiel Leute, die, die später auch, die nicht so Morgenmenschen sind oder so, dass die hm. früh in die Schule gehen. Ja, das schreibt auch, Mo <lacht> Moliné schreibt, äh, schreibt ja auch, ähm, dass man eigentlich, wenn man Macht ausweiten muss, will, da muss man ganz, ganz vorn anfangen, also ein Bildungssystem. Da geht mit, es geht mit der Indoktrination los. Und deswegen muss das halt vereinheitlich sein, ne? ähm, damit man sozusagen ähm, dieses, dieses, ja, dieses Denke letzten Endes, also eine Ideologie zu, zu, ähm, zu etablieren, ist ja sozusagen... Ähm, ich, grad, ich, grad, ich, grad, ich hatte heute nämlich so ein Zitat noch erstellt von Möhrin. Das würde ich mal vorlesen. Das passt nämlich ganz gut, denn er sagt nämlich: ähm, Ein Mensch kann fast nie davon überzeugt werden, das zu tun, was er als böse definiert. Aber wenn das Böse als gut neu definiert werden kann, werden die Menschen es fast zwangsläufig loben und ausführen. Sehr wenige Personen würden von sich sagen, dass sie gegen Vergewaltigung sind, aber trotzdem Vergewaltiger unterstützen. Aber wenn eine ähnliche moralische Gleichung umdefiniert wird, sagt fast jeder, dass sie zwar gegen Krieg sind, aber das Militär unterstützen. Also mm. es ist genau diese, diese Art und Weise von naja, ich würde es immer als Indoktrination, ideologische Cleanness oder was definieren. Da fällt Super. mir auch dieser, dieser, dieser Klassiker ein, ich glaube das war ein amerikanisches Experiment irgendwann in den 50ern oder so, kennt ihr bestimmt auch, wo sie versucht, versucht haben herauszufinden, warum so viele ähm, Leute zur zum Zweiten Weltkrieg im Nazi-Deutschland mitgelaufen sind und diese ganzen Sachen gemacht haben. Und äh, da haben sie doch ähm, Ja, das Milgram-Experiment, oder? Das ja, mit den, genau. Äh, wo, wo, wo sie da so Fake-Opfer ähm, äh, angeschlossen haben sozusagen und ähm, Menschen gesagt haben, ihr müsst so lange am Knopf drehen, bis die Leute schreien oder irgendwie sowas. Also die genauen Umstände mhm. weiß ich nicht, aber im Endeffekt haben sie halt Befehle ausgeführt. Und nur die wenigsten haben sich dagegen gewehrt, sozusagen. Also ich, also. ich habe das Ganze noch ziemlich gut im Kopf. Also ja, es war so, ähm, sie haben praktisch, äh, also die Leute waren praktisch in einem Raum. Ja, also sie waren zu zweit. Der eine war praktisch Schauspieler, der andere war das eigentliche Testsubjekt. Und die haben denen praktisch gesagt, ja, ihr beide seid die Testsubjekte. So, jetzt hat der, haben sie den Schauspieler praktisch äh, an eine, also so getan, als würden sie ihn an so eine Elekt also als würden sie ihm Elektroschocks geben praktisch. Ähm, und, es, und die haben auch der Person, die die Elektroschocks dann ausführen musste, haben sie auch selber einen gegeben, damit er praktisch spürt, wie, wie das tut. Die haben irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Volt, aber halt so, dass man es halt merkt, aber jetzt nicht zu, zu sehr weh tut. Und dann geht er halt da deutlich drüber. Ne? Also es, die, das steht halt dann, äh, er muss irgendwie so Fragen beantworten, irgendwie so, irgendwie so memoryartig oder äh, so welches von diesen Wörtern passt nicht zu den anderen oder so und der äh, stellt sich dann der Schauspieler stellt sich dann absichtlich ja halt wie so ein Depp an ähm, und beantwortet das falsch ja und dann muss er ihm halt eben Elektroschocks geben und immer irgendwie so 20 Volt mehr oder so mhm. und irgendwann also sag, die, die sagen dann halt irgendwie ein ja äh, Irgendwas müssen sie jetzt machen. Also jetzt müssen sie weiter für die Wissenschaft. Und es hat, glaube ich, genau drei äh, Aus Aussagen gegeben, die praktisch dann noch ein weiterer Schauspieler, der eben so als der Professor und der Experimentleiter äh, war, ja, der hat dann drei Sachen gesagt, mach weiter für die Wissenschaft und es ist wichtig, dass du weitermachst. Und, und so, also ich dreimal, ja, wenn er dreimal was, dreimal hintereinander eben was sagen musste, dann wurde abgebrochen, ja, aber es haben so viele einfach weitergemacht, das ist, äh, ich, ich weiß jetzt echt nicht, was die Prozentzahl ist, aber im Vorhinein haben sie, haben halt, haben die halt Leute gefragt, also so Professoren, ja, die das eigentlich wissen müssen, also die das wissen müssen, ja, wie viele Leute gehen da bis auf die, äh, ich glaube, 450 Volt oder so, oder 420, keine Ahnung, ähm, und, äh, Sie haben gesagt, ja, so irgendwie so 0,1 Prozent oder so, ja, aber es war halt vielmehr so im, im zweistelligen Prozentbereich. Also es war äh, wirklich äh, unfassbar, wie viele Menschen einfach bei so Sachen mitgehen, ja. Auch das Stanford Prison Experiment, das war auch so ein... Mit den Studenten im, im Gefängnis. Ja, ja, das, also das praktisch, den einen haben sie gesagt, ja, ihr seid die Wächter und ihr seid die... Äh, die Gefangenen praktisch und sie haben ihnen praktisch keine weiteren äh, ja, Anweisungen gegeben, außer halt irgendwie, dass sie was zu essen bekommen und ich sterbe halt im Endeffekt, ja. Äh, und die haben die halt wie Dreck behandelt, also wirklich schlimm. Ähm, und das Experiment wurde dann auch äh, vorzeitig abgebrochen, weil es halt einfach so ja zu schlimm wurde, ja. Das war... Hm. Ja, es wird ja immer so als das absolute Negativbeispiel für solche experimente gezeigt ja, ja krass Tja. einfach was was, ähm, was was da abgeht bei den leuten also ähm, hm. dass, du, dass du dass du ihnen einfach eine ähm, eine welt vorgockeln musst, wo, wo das einfach wo, ja wo das positiv ist was sie machen äh, und, und einen sinn hat und die machen das ohne dann irgendwie noch mal selber nachzudenken M mir fällt gerade auf thema eigentum und recht ja. ja, das ist krass, ne? Ich hatte auch gerade darüber nachgedacht, ähm, also ich habe es weitergedacht, dadurch, dass, dass die Menschen, also was hat die dazu veranlasst, ähm, also welche themologischen Gesichtspunkte, also psychologischen Gesichtspunkte hat die dazu veranlasst, sowas zu tun? Ist es deren, äh, deren Ontologie sozusagen, der Lebensweg und ihr eigentümliches Verstehen, also das wie sich entwickelt haben im Laufe des Lebens, wie sich äh, nicht, Indoktrination, also ihr, in Anführungsstrichen ihr freier Wille, ähm, dazu befähigt, sowas zu tun. Und was ist, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die vielleicht jetzt seit, keine Ahnung, nehmen wir an, wir sind, äh, leben seit 200 Jahren im Hamersbachtal in, einem, in einer Privatrechtsanarchie, <lacht> wie da die Reaktion dieser Menschen gewesen wäre. Ne? Also, mhm. wenn man eine völlig andere, wenn man eine Gesellschaft hat, die auf Vertragswesen basiert, auf Eigentumsrechte, äh, beziehungsweise ab, Vertragsrecht ist ja abgeleitet von Eigentumsrechten, ähm, wie die Menschen dann eigentlich die Integrität von Eigentumsrechten letzten Endes betrachten und auch schätzen. wohlgemerkt. Ja, ich. ja ich, ich vermute auch, dass so äh, die etatistische Gesellschaft den Menschen gewaltbereiter macht. Mhm. Ist meine also hm. habe ich jetzt keine empirischen Daten dazu oder so, aber es ist meine Vermutung, dass du praktisch, wenn du die ganze Zeit hast, ja, das ist das ist, das ist schon okay, wenn du jemanden einsperrst, äh, hm. weil er keine Straße finanziert hat. Ja, das ist in Ordnung, ja, dass du dann praktisch auch, ja, wenn ich dem jetzt auf die Fresse haue, weil er, keine Ahnung, sonst noch was, ja, dann ist das auch in Ordnung. Das hm, ja. ist, denke ich, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass ja, ich, mein, ich meine, wenn du, wenn du ja die, die Entwicklung der Großstaaten anschaust, das waren immer irgendwelche, auch die, wie sich, also unabhängig von den, von, von irgendwelchen Proletariatsdiktaturen oder irgendwelchen anderen Sozialismen, ähm, auch diese ganzen, die Monarchie, zum Beispiel die Romanows in Russland, die waren ja auch sehr diktatorisch, also die haben da auch sehr ungewütet. Aber worauf ich hinaus will, es eigentlich diese, diese. Ableger von Faschismus-Ableger, Sozialismus-Ableger, die eigentlich irgendwo alles schon ähm, darauf basierten, was, das kann ich jetzt natürlich auch nicht beweisen, aber vieles sehe ich halt immer, vielleicht jetzt nicht bei den bei, bei, bei den Zaren, aber ähm, zum Beispiel dann aller spätestens, wenn sich die Sozialismus-Ableger implementiert hatten, ähm, die, die, im ganz krassen Fall natürlich hier die, der braune und der rote Sozialismus, aber heute auch der Interventionismus. Und da ist halt auch was was... was Marx schon gepredigt hat, ne? Also, ähm, da halt, habe ich auch wieder ein Zitat. <lacht> das habe ich halt auch erstellt. Aber das fand ich auch so krass. Er sagt nämlich, die Gewalt ist der Gebur Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Also, wenn du dir so eine Scheiße reinziehst, also, da wei also du weißt, auf was die Scheiße fußt, ne? Da weißt du Bescheid, ey. Und, ähm, sag nochmal, sag nochmal. Äh, die, Ge die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. okay, ähm. ja. Genau. Ja, Sozialdarwinismus äh, in einer anderen Form, aber nicht, nicht per se. Aber ja, auch dieses ganze Sozialdarwinismus ist ja auch so eine, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, das ist ein anderes Thema. Äh, aber äh, im Endeffekt ist es einfach die, die Untergrabung ähm, der A priori-Wissenschaft, ne, die, dass es eigentlich harte Wissenschaften gibt, die man dann irgendwie aufweicht, indem man eigentlich äh, Individualismus, ähm, Logik, Hegel'sche Logik völlig untergräbt. Also Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es einfach die komplette Indoktrination, äh, die im Bildungswesen und, ja, ich weiß nicht, Bitcoiner würden wieder sagen, das Fiat-Geldsystem ist schuld, aber gut, das ist. Das, das <lacht> <lacht> also, das, das Beste, was ich jemals gesehen habe, war wirklich, also. Michael Mellis, ja, er postet irgendwie so, ja, also ein Problem, von dem ich nicht weiß, wie man das lösen kann. Und ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es irgendeine Gesellschaftsform gibt, die das lösen kann. Ist so praktisch ja, irgendwelche Eltern, die halt niemals äh, hätten Eltern werden sollen, ja. Also der so, so, so richtig schlechte Eltern, ja. Und dann kommt einer und sagt, ja, Bitcoin würde dieses Problem lösen, weil <lacht> diese Gesellschaft ist korrupt und in einer ge korrupten Gesellschaft gibt es irgendwie schlechte Eltern. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht sein, äh, seine genaue Argumentation mehr, aber es war halt einfach mhm. richtig absurd, ja. ja non non -tor, ne? aus dem einen folgt halt nicht das andere. Ähm. Ja. Ich ah, weiß das ja nicht, dass Bitcoin jetzt auch Therapeut ist. <lacht> ja, also Bitcoin, Bitcoin fix ist, äh, wenn du schlechte Eltern hast. Ja. <lacht> ja. hm. Nein, das ist dann so, du kannst dann eigentlich ähm, das ist jetzt keine, ähm, keine Empfehlung, ne? Man kann da natürlich im Darknet äh, entsprechende Leute engagieren. Und damit beende ich jetzt diesen Podcast. <lacht> <lacht> und, äh, nee, wir können, äh, ich, also ich habe nichts mehr. Vielleicht soll das ein gutes äh, Schlusswort. Ja, der, der freie Kindermarkt, der freie Kindermarkt, ja, der freie Kindermarkt der von, von, von Rothbard, genau. Der, äh, den lassen wir mal so stehen, ne? genau. Ich gut. genau. Ich glaube, da brauchen wir nichts dazu sagen. Ja, dann danke euch, ne? ja, danke euch. Da haben wir Servus. Zeit, Servus, ja, ne? ciao. ciao.